Ja, hei, willkommen, mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's bei Super Smash Bros. Ultimate ist aber. Wir kämpfen einfach gegen das wie ich. Ähm, wir machen erstmal den er fertig und danach machen wir direkt ab wie ich fertig. Ich wollte jetzt nicht googeln oder so, also pff. machen wir einfach so wie ich das denke. Werde ich ja dann sehen, wenn ich echt den ganzen Abenteuer-Modus noch mal neu machen muss, dann habe ich halt Pech gehabt hat nur ein Ending. und ja wo ich doch schon neugierig darauf wäre, was die anderen ending zu werden aber vielleicht kann man ja danach noch weitermachen kann ne? man nicht also danach werde ich ja wohl auch noch die dinge zu erledigen können ne? die anderen geister also das oh, ist das von kampf man macht das mir gerade so schwer da so ehrlich da kann jetzt eigentlich nur sein schild hochpacken und sich voll heilen aber okay War doof von dir der schafft das auch noch ja damit hätte mich gerne getroffen das ist voll der starke angriff auch so flieg und sieg. Ja, was geht noch weiter? Was ist das denn? Ach, ne diggi, diggi, diggi, diggi. Alter. Okay, der wird mit PK Funder bestimmt nicht retten können. Aber wir haben Klaus, so ich hoffe, jetzt hat der Weg auch jetzt wieder freigeschaltet. Wird bei dem, ne? Dann habe ich ein Problem. Ähm, ja, super geil. Ja, wieder klar. Dann was schief läuft, dann nehme ich mal. An. Ich muss erst die Hand erledigen, ne? dann ist wieder am Weg frei dem boss wenn wir doch nicht gegen das kämpfen können heute so übernehme ich nämlich mal an wieder verstärkung kommen wenn ich den erledigen also gut gucken wir mal wird hier abläuft Alter, hat er voll Schaden gemacht, ich bin nicht verarscht. Oh, ich hab da macht der Schaden, ey. hat nicht so viel Schaden gemacht. So Oh, Dreck. wirklich nicht gerne so viel Schaden. aber wollte schon sagen, nee, landet ah, der landet auch da rein. bringt mich so um. Und ja, ich habe irgendwie am Anfang so viel Schaden genommen. Was sollte das? na ja. der angriff macht voll schaden ja sehr gut ich setze den ein der macht voll schaden Ah, oh, schon wieder nicht war gut hat er den gesehen ob ich das ausgewichen bin hey. er trifft mich ja mit jedem scheiße ja, damit auch Ey, das hat gar keinen schaden gemacht was ich auf die lebensleiste gesehen hat überhaupt keinen schaden gemacht Her. das habe ich schon wieder getroffen. So, so komm. Stimmt das, habe ich immer ausgerüstet. So. so und jetzt noch mal. Also, war seine. Ja, dieser Angriff, ich, ich komme mit denen nicht klar. Nein. Ich kann mich da gar nicht draus befreien. Gott, ey. Hm. So, wieder, ehrlich. Oh, ja. So, diesmal. Nee, normalerweise ist es auch voll einfach. Ah, oh, hat er nicht getroffen. Oh. wahrscheinlich nur einen lernjuwe hier von hat mir letzte stark fünf dinger geilt auto erholung glaube ich ist wie als wenn Herkules ja die Hydra besiegt hat, dann einfach mal aus der Kalle rauskommt. <lacht> ah, schön. es Das ist eher so, ne. Schaltkräfte der Finsternis. Aber ist nicht weiter gegangen, ja, okay. Man wir mal. Nur da, hey, passt. So. dann gucken wir mal bist du in sein pokéball nein Boah, ich hätte den pokéball selber einsetzen können ich glaube da ist nicht so schwierig auszuweichen ja. gefahr abgelassen habe mich damit nicht mal getroffen ich mal annähernd mehr jetzt aber gerne ne? <lacht> ja weil wir schon gedacht hat er mich damit recht trifft Oh davon mit schon treffen oder auch nicht ja schau dir all die bunten farben an heute oh, ist noch nicht cool grimmige gottheit also wie link wie long aus Pennsylvania? Ja. ich dachte er hat flügel aber war die statue hinter dem was er mit deiner bombe mehr Bin abgezogen <lacht> was macht er das ich auch Ah, wieso habe ich den nicht getroffen ja ein nachteil nach dem anderen kriege ich hier. aufheben, ne? Ich räume mal da rein. Wow, oh, sehr gefährlich. Er ist nur sein blöden feil Feind, Schießen müssen der 오, der erste, Masse, der der und nicht mehr weg. Okay. Ja. Okay. So, irgendwie geht's hier nicht weiter. Der Weg zu den öffnet sich nicht mehr. Bayonetta. Hm. Ja, die habe ich jetzt echt schon zu oft gesehen. Ja, ha. Komm her. das ist auch die gleiche Strategie wie jeder andere Bayonetta, in die ich in letzter Zeit der Kämpfe. Ja, irgendwie fünf verschiedene Rettungsangriffe. Oder bin ich mir halt nur ein. Die versucht mich immer raus, runter zu hauen. <lacht> Wenn ich da an diese dings gehe. bleibt mich. Bis Tschüss. So. Kann ich mal lernen. Keine Ahnung. problem ist ich weiß es nicht ob der jetzt auch dazu zählt oder nicht aber wir gehen jetzt mal zu denen hin weil massen ich mehr hat wieder und dann stehe ich da wieder ich will wenigstens gegen eine kämpfen. Und wenn ich dann schon dann möchte ich nicht gegen den einen aus Versehen kämpfen also es kommen wie auch immer noch mal hieß ich kann mir nichts holen, alles klar so, ich muss mal denken ja ich damit kann ich mir nee, mit schild brauche ich mehr nee, kräfte klaus glaube ich besser ja, gut, dann komm er da ist schon wieder so, sind jetzt der gleiche kampf oder bestimmt ein paar neue tricks oder sogar neue phasen wahrscheinlich was noch nerviger wäre ja oder auch nicht da komme ich nicht ran. Ich habe mich geirrt, ja. Ich bin nirgends so sicher. Noch da. Ich komme da nicht dran Hallo. habe ich nicht glaube ich nicht also ich habe mich hier wie irre hoch ist gerade der fall ist Na. Ja, verlangsamt mich ich habe mich schon gefragt was das macht wird davon irgendwie noch nie getroffen jetzt mal betäubt werden ich habe halt einfach nur mehr ap ne? mache ich sogar sicher <lacht> auch wenn ich gut hatte, die ganze zeit hier auftauchst. Ich kann die Unverwundbarkeit dann nutzen, genau. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Ouch. Gut. was ist das denn ja? Haben wir ja ein auf Undertale oder was? Ah. Sans confirmed für Smash Bros. Der hat noch eine Million neue Angriffe. Was haben wir noch zur Auswahl? Kräfteklau. Durchblocken eigentlich nicht, ne? Geht schon. Muss ich nur an die ganzen Angriffe hier gewöhnen. Ein, hab ich mich davon treffen lassen ne? Nein. Dieser Angriff tut so viel weh. So hat er einige Phasen, wo er echt gar nichts macht. Also der Angriff tut mir auch weh. Ja, geil. Ah. Hm. Was habe ich denn für eine andere Wahl noch hier? Schützen bringt mir überhaupt nichts. Also... Das ist das Einzige, was ich machen kann eigentlich. Okay. Lass mich diesen Kampf wieder schaffen, ja. Oh. Ja, okay. Komm her. Nein. Okay, Ist ja jetzt ging noch. geht's noch? Ja, Ey, man läuft immer noch besser als den anderen Versuchen bisher, aber trotzdem. blocken was dagegen oder bin ich mal ein? Dieser Angriff, ne? Ah, okay. Okay, der war gut. Also mit der Tier. Was? Okay, wollte schon sagen. Soll man denn dadurch kommen? Oh, immer noch neue Angriffe, ehrlich. kommt schon mit den Angriffen, die du jetzt schon hast, nicht so gut klar. Nein. Ja soll man bei dem angriff ausweichen hey. kollege ah, da wird nichts ne oh. nein nein nicht der angriff boah! ich Mal schauen. Was ist da jetzt wieder? Ach so das. Geil. Und ich bin weg. Oh. oh Gott. Das wird hässlich. Geil ich weiß nicht wie ich einigen angriff ausbrechen soll alter war machst du denn jetzt so schnell die angriffe ich doch erstmal hier einen fertig werden okay ich glaube ich muss einfach nur weit entfernt von dem angriff sein es ist ja so streut ne. nicht hier einige angriffe nicht alle aber nein was für ein da Okay, schon zweite Phase und ich habe noch null Prozent Gold. Hey, das war unfair! Ich kam da überhaupt nicht durch. Hey, was soll das? Ich kam da gar nicht durch. Nee. Nee, den Angriff keine Ahnung. wenn werde ich immer getroffen? Au, au, au, ist gut, ist gut. Jetzt soll ich doch Heilungsschild einsetzen. Ah, oh. oh, ich bin tot. Ja. Ja. War lief so gut am Anfang. schild ist den jetzt hier wieder daumen kriegt wird wieder eine ewigkeit dauern ich kann das sogar blocken warum konnte ich das vorher nicht eigentlich blöd oder was nicht ob ich das sicher war oder also ja gut ich da mal einer an. richtig gut aber das ist besser ich glaube ich werde mehr getroffen als ich angreife Ich habe mich ja so oder so genau. Jetzt habe ich mich wirklich durch fast allen. Ja, Der ja gut, ja so zurück. Ich gehe einfach mal mit besser. Sagen wir sind doch gar keine da. Warum haben wir da jetzt wenig gezählt? Das Spiel verarscht mich ja. Die Musik erinnert mich irgendwie am Break with Default. Okay, da bringt nichts muss ich ausprobieren halten, ne? Ah! mich mal, danke. was Ne, wird nix. Ah, dieser Angriff. Ich weiß nicht, wie man diesen Angriff ausweichen soll. geht so schnell. Wir ja haben den krieg wahrscheinlich nicht dauern nicht auf schwer, ist wieder wie tabu, nehme ich an. nein bleibt doch hier man mit so blöd so außerhalb der state zu kämpfen okay oh. ja wollte schon sagen noch mal idee ja. ich schon wieder ein paar getroffen naja es geht auch wieder los pass auf ich habe geschafft habe relativ wenig kratz an So, sobald dieser Einhang früher kommt bin ich dran weil ich nicht weiß was ich da machen muss äh. gut Da ja, den gesehen ist das Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, viel. nein, viel nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Das wollte ich nicht machen. Boah. Ja, was habe ich denn ja noch für Optionen? Autoheilung, ja. Heilungsschild. versuchen ja. Da gibt mir sogar mehr Abwehrkraft als andere. dies ah. ah, ehrlich wie sich diese heilung gebaut Komm hier runter. Oh geil. Ja. Ich denke jetzt hier so lange, bis ich das schaffe. Ich will das heute eigentlich hinter mich bringen, aber so wie das aussieht, wird das nichts. sind immer so Sachen mit kreuz und die konnte ich schon nie irgendwie ja blöde Festungsgegner aus Smash vor, der hat auf halt auch ich schaden genommen habe ich habe gar keinen schaden genommen aber ist schon oh. Nein. Mit dem komme ich eigentlich auch schon klar. Ach nee. So. Nein, nein. Jetzt geht ab wieder los. Komm, schaffe ich hab nicht. Ich schon jetzt 60. Noch schaffen. Ja geil, ja, geil, ja, geil. diesen Angriff wie? Er nimmt auch viel weniger Schaden, glaube ich jetzt, ne? Ich habe ich hab keinen... Was soll ich denn hier noch machen? Ich weiß es nicht. Ich kann auf angriff ja hier gehen oder so, aber... Keine Ahnung, was ich hier machen soll. mehr Verteidigung, habe ich so gefühlt. Gefühl. einfach Schrecker bringt mir nix Hm Karl haben wir ein bisschen konzentrieren habe ich das Gefühl ja, geil wäre ja, natürlich gut wenn ich da ein paar mal öfter einsetzen könnte aber nein oh. Sehr gut. Nicht überhaupt nichts. trefft doch mal was ist das jetzt ich aufgepasst ich trotzdem getroffen so, das lief gut bisher aber es kommt ja erst der horror Hey. Da muss ich halt so versuchen. Ich werde so oder so getroffen. Also ich also vielleicht den versuchen. Da jetzt noch mal, oh Gott. Was? Oh, Was gruselig, der ich schon beinahe rausfinde, wie die Dinger funktionieren. nur dieser eine Angriff, nur dieser eine. Dann stört mich ein bisschen. er macht auch noch so tonnenweise Schaden, ey. Ich sehe es, ich sehe es. Oh Gott. Oh. Okay, auf so viele Sachen auf einmal kann ich nicht achten. fast gar nicht mehr zu fassen Das ist ein problem Komm. läuft gut bisher ja ich kann da nicht ausweichen mann Das so versuchen und das weiß ich nicht ja sehr gut noch so wenig schaden jetzt also ich halt alles nur noch mal überleben nämlich an manchmal heilung schild aus Größe war bestimmt wer ja nee. war bestimmt voll effektiv gegen diese Dinger wie so einen Schaden macht oh nee. Ist auch mehr wenn er so also zurückkommt ey. wolltest du was von mir ja, da war's Oh, komm schon so ich will wieder dings haben Heilungsschild, so. okay Komm schon ich krieg das hier noch raus Okay, ist gut. Ich muss manchmal blocken, um mich zu heilen. Ne? Also anders überlebe ich das hier nicht. Ja, ich habe es gesehen. bin nicht von zehn sachen auf einmal davon treffen lassen das wäre auch gut noch heimlich wird 8 prozent gehalten der ja, prozent kann helfen na größe dann muss ich ein bisschen strategischer einsetzen oh. Na ah, gut. Da so, wollte schon sagen. Einfach aus dem Bildschirm so gekickt so. Geh weg. so möchte sich als erz aktivieren dann gehe ich sofort zu den in der nähe sehr gut Lauf gut so, oh mein gott Ey. Ja, das hätte besser laufen können so mal her so, jetzt kommt der ja geil das war schon wieder doof allein der macht sein na ja geil wird nichts also er hat so gut angefangen Da ist noch ja sicher, klar. Ich jetzt genau gebrauchen, gestand werden. Wieder an einigen komme ich gar nicht vorbei. Heim bitte. Ich jetzt noch schafft Er oh ja, hat mich ja so lange gefangen. Hey, jetzt war mal der gleichen Stelle aufgetaucht. Boah. Oh. Will das heute noch schaffen wenigstens den ja den anderen habe ich kaum bock mehr danach wenn ich das schaffe zu denen zu kommen heute was Okay. Boah, verarschen? Wenn der haut er mich auch noch. Prozent, komm. Und zweite Phase. Komm, schaff mal diesmal. Hey, ich bin ausgewichen. Was willst du eigentlich? Und der geht wieder als Runde, ja. Oh, sehr gut, oh, sehr gut. Weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber war. Ich sage... Na... Na... Gott... Bleibt doch mal ein bisschen hier. Danke. Das gibt es jetzt einfach nicht. Wieso werde ich davon getroffen? Ich bin nur außerhalb von dem Ding. Oh, ehrlich, dann kriegt so also ein Ding raus. Ey. Ich weiß nicht, Boah, ich krieg der nicht zu so passen. Nee ich mache den gar keinen schaden nee. als halt zwei runden schaffe ich nicht ich mache den gar keinen schaden ja, geil. kriegt er mich. Das ist furchtbar. Guck mal, wie wenig Schaden ich denn nur mache. War sehr gut. Aber das wird nicht reichen. Das ist ein absoluter Champion jetzt spielen. so gebracht nein danke na ja ein bisschen geheilt gut wenn ich das jetzt schaffe ihr könnt mich ein bisschen hoch ein und ich werde immer von diesen Angriff getroffen. Ich weiß nicht wie. Oh Gott. war schon jetzt so gut. Oh nee. Oh nee. Nee, nee, nee, nee, nee. Jetzt auf an, was für Angriffe der noch auf mich ballert. Um, oh nein. Komm. Oh Gott. geschafft. Und ich krieg nichts. Oh mein Gott. Schön. Und das Licht siegt gegen das Böse. Die Dunkelheit, meine ich. Oh Gott, das war... Schwer. und war wieder in den statuen verwandelt worden Sterne erinnern nicht aber Okay Was? da haben wir so zu Ende okay äh. gut was okay den haben wir zeit abgeschlossen oder nicht wie abenteuer muss erfolgreich ab Aber ich habe so ein Gefühl, da war nicht das richtige Ending, oder? Gut, dann geht es wohl noch weiter. Wer hätte das gedacht? <lacht> Gut, dann... Bedankt mich, mich alle herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Let's Super Smash Bros. Ultimate. Ich bedanke mich als fürs Zuschauen und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.